Gut, genug gewartet. Daniel, los geht's, bitte. Na gut, ähm, was, ähm, wie soll ich anfangen? Ich habe hab jetzt die Zeit genutzt die letzten zwei Wochen, weil mich diese Polyvagaltheorie einfach interessiert hat und habe nicht jetzt über, in übertriebenen Sinn mich damit beschäftigt, aber einfach so ein bisschen nachgelesen, wenn ich Zeit gehabt habe. Und wollte einfach andere Menschen, die auch im gleichen Bereich tätig sind, irgendwie befragen, ob sie Wissen, Ideen, Ansätze in diesem Bereich haben. Und kann aber auch schon, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange einfach einmal damit an, dass hier diese Theorie darauf beruht, dass man ja drei unterschiedliche oder eigentlich unterschiedliche, ähm, ich nenne es ganz plump, Stresssysteme hat. So dieses System vom vorderen Vagus, vom hinteren Vagus und vom sympathischen Nervensystem, ist einmal global gesagt, die unterschiedliche Funktionen bei uns erfüllen und eben dann so Subsysteme, die Verbindung oder Überschneidungen yep. ähm, Und dem werden ja dann immer wieder Nerven zugeordnet, wie zum Beispiel der Vagus, eh schon genannt, mhm. mit seinem begleitenden Nervenglossopharyngeus oder der Trigeminus und, und der Accessorius und der Facialis, die werden halt alle so dem, dem Anterioren, diesem Kommunikationssystem, diesem Engagementsystem zugeordnet. Nein, ich muss jetzt ein bisschen das Ganze anders anfangen. Ähm, also, ähm, wir, wir, ähm, Menschliche Lebewesen sind damit ausgestattet, dass wir einfach ein drittes System der, der, der Stressbewältigung haben oder des, des, des Überlebens, sagen wir so. Das heißt, Viecher zum Beispiel, die haben halt diesen Kampf- oder Fluchtmodus unter Stress, wie Raubtiere zum Beispiel. Dann gibt es welche, so die von den Raubtieren gejagten Viecher, wie. Äh, Antilope zum Beispiel, die ist zuerst drinnen in diesem Fluchtmodus oder, oder in der Fluchtmodus und wenn sie dann vom Löwen gefangen wird, dann geht sie in diesen hinteren Vagus, also in diese, dieses Aufgeben, in dieses, der Puls fährt total runter und man bewegt sie nicht mehr, ist fast in so einer Art Synkope drinnen, dieses Viech, damit es für den Angreifer immer interessant ist. Das sind so die zwei Hauptsysteme und wir als menschliches Wesen haben uns dann nur ein drittes System angeeignet, das eben das, das, das Kontaktsystem, das soziale Engagement, diese Kommunikation, Freundschaft, die über den vorderen Bereich des Vagusasts ähm, funktioniert. Und ähm, was mich da so interessiert an diesem gesamten System ist diese anatomische Zugehörigkeit. Diana. <lacht> also der vordere, also ich habe in meinem Kopf immer gehabt, linker, rechter Vagus, die kommen aus dem Hirnstamm, habe mich nie genau gefragt, woher aus dem Hirnstamm. Mittlerweile weiß ich, dass einfach aus dem ähm, anterioren Nukleus ähm, einfach der, der, der vordere Vagus kommt und aus einem posterioren Teil diese parasympathisch-afferenten äh, parasympathisch Fasern kommen, die zur afferenten eben direkt beim vierten Metrikel davor liegend. Und die aber ganz unterschiedliche Aufgaben haben, das hat mir nie irgendwer gesagt, das weiß ich jetzt, ich habe es so heuer gewusst, aber noch nicht so ganz, und, und dass die unterschiedliche Funktionen haben. Ich, ich lasse jetzt einfach mal kurz das so, vielleicht kann irgendwer was sagen. Soll ich antworten? Ja, heute schon eine Frage habe, ich, weiß, ich, hab, ich... <lacht> Aber ja, bitte, irgendwie. Okay, prinzipiell... Jana, du bist ein bisschen laut. Kannst du das Mikro ein bisschen weiter vom Mund weggeben, bitte? Besser. So ist super, danke. Okay, prinzipiell, wenn ähm, wir über diese ganze Sympathikus-Parasympathikus-Geschichte sprechen, glaube ich, es ist gut, es noch einmal kurz von vorn aufzurollen, damit alle wissen, was es geht. Und das ein bisschen zu ordnen. Ähm, Evolutionstheoretisch, oder sagen wir so, früher hat man geglaubt, es, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus, die zwei sind Gegenspieler. Der Sympathikus ist eher für Fight-and-Flight-Reactions, das heißt in Stressreaktionen, und der Parasympathikus ist für Rest-in-the-Chest-Reaktionen, äh, das heißt, wenn ich mich dann beruhige und wann alles ruhiger wird. Und die zwei sind Gegenspieler zueinander. Später ist man dann draufgekommen, eigentlich spielen sie aber zusammen, das heißt, sie sind nicht wirklich gegenläufig zueinander, sondern sie, sondern sie ergänzen sich. Das heißt, ähm, in Wirklichkeit ist unser ganzes Leben nicht entweder Stress oder äh, Rest in the Chest, sondern immer irgendwo auch dazwischen und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ist eben so und so viel Prozent eher ähm, sympathisch und so und so viel Prozent unserer, We unserer unseres vegetativen Nervensystems eher auf Parasympathikus. Und die zwei agieren miteinander, um eine bestmögliche Adaptation zu finden an die Außenwelt und an die Aufgaben, die, wo wir gerade sind. Und die nächste, der nächste Schritt war dann, dass der Stephen Porches die -Theorie in theorie ähm, ins Leben gerufen hat. Und die Polyvagaltheorie theorie ist auch ganz gut unterstützt anatomisch. Das heißt, er hat gesagt, in Wirklichkeit sind nacheinander evolutionsbiologisch und äh, im Laufe der Zeit und im Laufe der Entwicklung drei ähm, Adaptationsmechanismen entstanden, über, über die Jahrtausende hinweg. Und das Erste, was war, oder das Erste, das entstanden ist, war eigentlich ein eine parasympathische Reaktion. Und das ist die Freeze-Reaction. Und diese Freeze-Reaction wird vermittelt durch Nerven, die unmyelinisiert sind, also vagale Nerven, die unmyelinisiert sind und die vom hinteren äh, Kern des Nervus vagus, Nämlich äh, vom Nucleus dasalis Nevi gekommen. Und das vermittelt dieses typische Einfrieren, was niedere Tiere auch haben, wo man dann sagt, okay, ähm, sie sind nicht schnell genug, um wegzulaufen, aber was sie machen können ist, weil die meisten Jäger keine, ähm, kein Aas fressen, weil sie es einfach nicht vertragen, weil das meistens bakteriell überwuchert ist. Und wenn sie sich aber so stellen, als wären sie schon lange tot, dann werden sie eventuell auch von diesen Jägern nicht gefressen. Das heißt, was müssen die machen? Die müssen äh, die Herzfrequenz runterfahren, die müssen den Stoffwechsel runterfahren, die müssen die Atemfrequenz runterfahren und das machen sie alles und das macht eben dieser Vagus. Die zweite das hat äh, lange Zeit funktioniert, dann sind, äh, ist alles ein bisschen schneller geworden und in der Evolution hat sich äh, das Rad weitergedreht und es war irgendwann nicht mehr genug und das Nächste, was passiert ist, ist, dass der Sympathikus entstanden ist oder sich entwickelt hat oder die sympathische Reaktion. Und das Sympathikus, das wissen wir eh alle, das sind eben ähm, die Zentren, die groß ist vom Hirnstamm eben weggehen eigentlich, das ist der Locus ceruleus oder eben Hirnstamm selbst, die descendieren die Phasen dann in das äh, Rückenmark, das thorakale Rückenmark und von dort gehen es dann zwischen Tier 1 und L2 raus in die Peripherie und innervieren mir eben meine, meine peripheren Organe, beziehungsweise auch die Blutgefäße und die Piloerektion, die Schweißdrüsen und so weiter. Machen eben eine Flight Reaction erklärt sich eigentlich von selbst. Und das Letzte, das entstanden ist, ist dann ähm, im Zuge der Herdenbildung, wo es dann immer mehr funktioniert hat, dass ich dauernd flüchte, wenn ich im Stress bin oder nicht andauernd kämpfe, wenn ich im Stress bin. Es wird heute auch nicht mehr funktionieren, wenn ich sage, ich bin im Stress, ich, ich arbeite in einer Firma und ähm, ich habe irgendwie ein Problem mit meinem Chef, kann ich auch nicht sagen, entweder lege ich meine auf oder ich renne jedes Mal davon. Ähm, also brauche ich eine andere einen anderen Coping-Mechanismus. Und, und der letzte Coping-Mechanismus ist eben dieses Social Engagement. Und dieses Social Engagement wird jetzt wiederum von parasympathischen Fasern ähm, gemacht oder generiert. Und diese parasympathischen Fasern sind jetzt myelinisiert. Myelinisier alles, was myelinisiert ist, ist meistens später entstanden als alles, was unmyelinisiert ist. Und diese myelinisierten Fasern starten jetzt vom vorderen Vaguskern, vom Nucleus Ambigus weg und gehen ebenfalls in die Peripherie. Und diese Fasern führen dazu, dass wir ruhiger werden, dass wir runterkommen, dass wir ein bisschen einen langsameren Herzschlag haben und dass wir uns entspannen. Und durch dieses Entspanntsein können wir besser bonden mit anderen, können besser wirklich in Beziehung gehen mit anderen und können auch wirklich unter Anführungszeichen leichter gemacht werden, Dadurch habe ich eine bessere Stellung in äh, meiner Gesellschaft, in der Society sozusagen und habe dadurch Vorteile. Das ist es im Großen und Ganzen. Mhm. Um. Danke Diana. Sag, hast du eine Kamera, die du zuschalten könntest? Dass Na? ich nicht so allein da bin mit ein Bild. Nein. Schott, sehr schott, sehr schott. Danke. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Um, aber ich habe äh, ein Bild, das ich da irgendwie schicken könnte, dass das vielleicht irgendwie bloß vereinfacht, weil nur Reden ist, glaube ich, bloß schwer zum Mitdenken. Ah, du kannst deinen Bildschirm teilen. Du, recht, du hast, ihr habt hier das, die weiße Fläche und darunter rechts, wenn, ich mache dich zum Präsenter. Mhm, ich glaube, das wird dann, dann kann ich mich besser aus. Zum Präsentator machen, so. Und wenn du jetzt, jetzt solltest, solltest du hier rechts unten neben der Kamera, neben dem Kamerasymbol bei den blauen Kreisen, die Möglichkeit haben, deinen Bildschirm zu teilen. Mhm. Und wenn da jetzt gerade eine Darstellung auf dem, deinem Bildschirm ist... Sollte Warte, ich suche jetzt die Darstellung aus... Mhm. Ähm. Das Programm ist so vorsichtig, dass es dir die, die Fenster, die offen sind, vorschlägt und dich fragt, ob du wirklich, welches davon du veröffentlichen willst. Ja, ich bin am Suchen von dem... Obscue. Aber, ähm, entweder Daniel, willst du dabei was sagen, ja. während die Diana uh, sucht? Ja. Was nämlich für mich dann zum Beispiel so ein Punkt ist, es wird ja dann oft für dieses soziale Engagement, ähm, ähm, dem wird ja nicht nur der Vagus zugeordnet, sondern indirekt auch der Trigeminus, der, der, der Facialis, der Glossopharyngeus und der Accessorius, eben aufgrund dessen, weil man ja in diesem sozialen Engagement auch die Gesichtsmuskulatur und die Mimik braucht, wo man dann einfach ablesen kann, wie die Stimmung eines jeden ist. Ähm, beziehungsweise den Trigeminus für die Verbalisierung ähm, und natürlich auch fürs Hören, weil Vagus, äh der, der Facialis und unter Trigeminus, wird dann auch verantwortlich sein für den Stapedius und für den äh, Tenso-Tympani, dass die einfach diese, diese audiovisuelle, also das, das, diese, diese visuelle, äh die, die auditive Aufnahme stattfindet, der Accessor ist natürlich für Kopfbewegungen. Aber mh, wie können wir meine große Frage ist, wie lässt sie, na ich habe die andere Frage, diese anatomische Teilung mit, diesem, mit dieser Entstehung später und früher, zeitgeschichtlich und myelinisiert und nicht myelinisiert, und dieser unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Ursprungsorte, kann man das dann irgendwie auch so sagen, kann man so einfach sagen, dass einfach Teile vom linken Vagus und vom rechten Vagus ähm, sowohl posterior als auch also alt Vagus sind? Oder yeah. ist die so? Nein, das hat mit links und rechts genau gar nichts zu tun. Okay, das heißt, in normalen li linken und rechten Vagus sind beide vorhanden, die Sie dann genau. einfach mitten also, in der einen aufteilen in Genau, das ist überhaupt seine Sache. Du hast links und rechts alle drei Vaguskerne. Dann ja. kommt der Vagus, ähm, geht durch die Schädelbasis durch, kommt links und rechts in die Vagina Carotis, geht runter kommt in das Mediastinum und beim, im Mediastinum geht er ein nach hinten, nach Posterior um den Esophagus und hier bildet er der linke Unterrechte, den Plexus ja Das heißt, dass ich hier die linken und die rechten Fasern vermischen und wenn ich dann meinen vorderen und meinen hinteren Vagus habe, also Truncus Vagalis Anterior und äh, ja, ja. Posterior, kann ich nicht mehr vom rechten und vom linken sprechen. Achso, das ist heißt nach dem benannt, wo es im Dorkal-Nesophagernbereich sind. Genau, weil im Endeffekt. Die Anterioren hängen ja ein bisschen nach unten. Nur. Weil man heute ja doch einen Unterschied zwischen Superioren und Inferioren oder subdiaphragmalen und, Infer und dass man das so teilt, weil der Anteriore vagus ja eher so im Thorax abspielt. Mit Herz, mm, mit Lunge. Naja, würde, würde ich nicht sagen. Sein. Nein, würde ich nicht sagen. Ähm, ja. Nummer eins eben um das jetzt kurz aufzusprachen, Nummer eins der Anteriore vagus und der Posteriore vagus entsprechend nicht dem linken und dem rechten. Das höre ich relativ oft, was ja. aber ein Fehler ist, weil ich habe zuerst die Plexusbildung, damit sich diese Fasern vermischen können und damit ja. ich nicht mehr einen linken und einen rechten habe. Ja. Da, ja. Und der Anteriore ist vor dem Magen und verteilt sich noch auf dem Magen, geht ein bisschen zu, und verteilt sich im Oberbauch nur ein bisschen mehr. Der Posteriore, okay. der Truncus äh, vagalis posterior, ist hinter dem Magen und dann schon relativ nahe der Aorte. Das heißt, vor allem der Posterior versorgt mir dann ähm, den Plexus Ciliacus und den Plexus mesentericus Superior. Mhm. Das ist der Unterschied okay. zwischen Trunkus anterior und posterior. Nicht zu verwechseln mit linken und rechten Vagus. Okay, gut, das war mir nämlich wichtig, weil das habe ich, hab ich nicht auch direkt weg im Kopf. Ja, klar, ist auch schwierig. Und, und nur das jetzt wir schon da so weit unten waren. Wann jetzt ähm, der Vagus da nach unten geht, es wird mhm. jetzt zum Beispiel zur, zur Niere, das ist also ein leidliches Thema in meinem Kopf. Das ist ja von der, die Niere ist von ihrer Lage nie wirklich in diesem Gebiet des Vagus drinnen, von der Embryologie. Ich hoffe, mhm. ich rede das aus, aber ich glaube, ja, das ist ja. Wie, also diese Stressreaktion ist ja Nierengebunden. Also dieses ganze. Adrenalin, nur Adrenalin-System eigentlich, was einfach stattfindet in einer Stressreaktion, wann der Sympathikus aktiv wird. Okay, das ist es natürlich, ist, diese, ist dort die Entstehung, also die, die, die, die Nebenniere ist natürlich, also das Nebennierenmark ist ja eh dem Sympathikus zugeordneter. Aber wie das dann, nein, das habe ich mir selber beantwortet. Okay. <lacht> <lacht> Das, das habe ich schon fünfmal so gehabt, dass ich da gedreht habe und während den Reden mehr mir wieder eingefallen, dass ja ich ja schon mal verstanden habe. Na gut. So. Ist es für alle Birgit. klar, die gerade zuhören? Oder gibt es Fragen? Das wäre jetzt eine Gelegenheit, Daumen hoch zu zeigen mit dem Status. Ah, Birgit, du hast eine Frage. Mhm. Die Birgit hat da auch ja. eine Frage. Jo, ja, bitte, einfach das Mikro ja. einschalten. Christi ja, ja. Birgit. Ja, hi. Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, stimmt das, also der, der Porgas hat diese Theorie einfach theoretisch aufgestellt. Er hat da nicht zitiert und aus dem Schluss gefolgert, sondern es war eine theoretische Idee. Stimmt das? Ja, das stimmt. Okay. Und die zweite Frage zur Polypagaltheorie war noch, ich habe jetzt schon in verschiedenen, also zwei oder dreimal in Artikeln gelesen, dass die Polyvagaltheorie theorie auch äh, kritisiert wird. Mhm. Mir hat sich noch nie eröffnet, warum sie kritisiert wird, oder was der Punkt ist, den man an ihr kritisiert. Ähm, ehrlich gesagt, also ähm, ja, es ist eine Theorie, aber im Endeffekt ist die Sympathikus, Parasympathikus, Antagonisten oder Synergisten-Theorie auch eine Theorie. Ähm, seziert in dem Sinne hat er nicht, aber per se gibt es die anatomischen äh, Punkte, die ich vorher alle besprochen habe. Äh, wir wissen, wo, der, äh, der, der, wo rennt der Parasympathikus, wir wissen, welche äh, Nuklee hat der Nervus Vagus, wir wissen, wo rennt der Sympathikus, wir wissen die verschiedenen ähm, Funktionen von beiden, also diese Anatomie-Physiologie-Verbindung. Es gibt ganz gute Grundlagen, äh, zum Beispiel auch vom Jenig ausgezeichnet sogar. Und wenn man die Dinge hernimmt dann, und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich hab, und ich habe mich eine schon damit beschäftigt, ich habe noch nicht wirklich viel gefunden oder eigentlich bis dato noch nichts, das für mich wirklich die, diese Theorie oder die Möglichkeit dieser Theorie widerspricht. Mhm. Ähm, mhm. Und anatomisch ist es für mich stichhaltig. Mhm. Mhm. Es ist auch ja. funktionell für mich stichhaltig und auch von der Psychologie her. Die Psychologen arbeiten extremst viel mit der Polyvagaltheorie und erkennen die auch großteils an. Und auch für die ist es eigentlich nett. Und auch da ist es schlüssig und es funktioniert auch sehr gut mit der Polyvagaltheorie, theorie zum Beispiel bei Posttrauma-Patienten zu, zu arbeiten. Jetzt. Danke. Und wie also ich denke mir die ganze Zeit, wie kann ich das am besten osteopathisch eingliedern, weil das ist ja doch ein System, was sehr, sehr viel über, also nehmen ne, wir jetzt an, dass jemand traumatisiert wird und es ist ganz normal, dass er jetzt zum Beispiel in eine sympathische Reaktion geht, dann ist er im Anschluss wieder gesund, dass er wieder dieses so, soziale Engagement betreibt, damit diese Traumatisierung sich nicht festsetzt und lang verharrt oder nur das ja. Wenn du wirklich in ein Trauma gehst, dann bleibst du nicht im Sympathiker, sondern dann gehst du in den unmühlenisierten Vagus und dann gehst du ins Freezing. Ja. Und das ja, genau. ist auch der Moment, wo normalerweise die Psychologen sagen, dass die Leute dissoziieren. Ja, genau. dieses Freezing das das hat auch was mit einer ja, Dissoziation meistens zu so tun. Ja. aber wann jetzt wer da zum Beispiel festhängt, und das, es wird jeder sicher so jemanden schon mal gehabt, haben sie gewissen von was ich da jetzt rede. Oder das implementieren können. Wie hat irgendwer Gedanken, also ihr für mich schon Gedanken, ähm, wie ich sowas behandeln werde oder was, an was ich jetzt denken werde oder hat da irgendwer Ideen oder schon mal was ausprobiert? Weil ich habe es ein Buch gelesen von Stanley Rosenberg, der so Techniken beschrieben hat, wie ihr das behandelt, wie ihr wieder mehr Aktivität in diesem vorderen Vagus hast reinbringt oder so. Ich habe da schon ein paar ausprobiert, einfach nur, damit ich Selbsterfahrung sammle. Aber ich verstehe seine Übungen von vorn bis hinten überhaupt nicht, was er macht. Also ich kann mir das nicht herleiten mit Hirnnerven, wenn ich über Hirnnerven wieder aufarbeiten will. Ähm, was sind das ja. für Übungen? Physische oder irgendeine ja. Psycho-Übungen? Psycho die Grundübung ist ja wirklich schräg. Man legt sie am Rücken, dann hat man die Arme so, so seitlich vom Körper gestreckt, wie wenn man halt in so einer, so einer Macho-Sonnenliegen-Pose, dass man die Achseln point, <lacht> liegt am Rücken <lacht> und schaut dann mit den Augen nur nach rechts und bleibt dann, bisschen... mir? Ja. Ja, ja. bleibt dann mit dem Blick circa 20 bis 40 Sekunden nach rechts gerichtet bis man zum Gähnen beginnt oder zum Seufzen beginnt. dass also ich hab echt immer Vollgas gehen müssen. Dann schaue ich wieder in die Mitte, dann schaue ich nach links. Und während dieser Zeit sind halt wirklich Dinge aufgetreten, die halt alles so diesem diesem System zuordnenbar sind, diesem ähm, Social Engagement System. Das heißt, meine Augen sind geronnen. Ähm, ich bin ruhiger geworden. Ich, ähm, ja, also mein, mein, mein, mein Speicherfluss war anders. In dieser kurzen Zeit. Und ich kann mir die überhaupt nicht erklären, warum das so wird, ähm, so Weil der oculomotorius oder der Abduzens und die ganzen Seine nicht in diesem System eigentlich ist einmal so vorgesehen von den Hirnnerven. Und wie dadurch mein... Das so ja, ich weiß nicht. Okay, ähm, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Ähm, die Techniken, die du beschreibst, sind, kommen sicher von vom von Brainspotting und das Brainspotting kommt ähm, von EMDR-Techniken. Und die EMDR-Techniken sind Techniken, die bei äh, Kriegsveteranen und ich glaube bei Vietnam-Veteranen erstmals ähm, gemacht wurden oder ausgetestet wurden oder wie auch immer. Da geht es darum... Und das sind psychologische Techniken. Normalerweise gehst du in irgendein Szenario hinein, irgendeine posttraumatische Geschichte, wo die Patienten richtig hinein, wo sie sie hineinspüren können und dieses Freezing haben mhm. ähm, und wo es ihnen nicht gut geht. Und der Therapeut sitzt ihnen gegenüber und hat irgendwas in der Hand, meistens einen Stift oder einen Zeigestab oder irgendwas in der Richtung. Die Patienten müssen auf den Stab schauen, müssen aber den Kopf ruhig halten und dürfen jetzt nur die Augen bewegen und die Therapeuten fangen jetzt zum Wacheln an, also Links-Rechts-Bewegungen. 20, 30, 40 Mal und der Patient fängt an frei zu assoziieren. Und nach diesen 20, 30, 40 Mal hin und her schwenken, bleibt der Therapeut mit dem, mit dem Stift stehen und sagt, okay, was ist passiert. Und die Patienten müssen anfangen, gleich zu reden und erzählen, was für Assoziationen kommen sind oder was für Körpergefühle kommen sind oder was auch immer. Mhm. Und in, durch, diese, durch diese Augenbewegungen ähm, entsteht offensichtlich ein Umgehungskreislauf, wo sie in dieses freie Assoziieren hineinkommen können. Wie gesagt, ich sagt, ich würde aufpassen, ich würde das per se nicht mit Patienten machen, weil wenn da wirklich irgendeine posttraumatische Belastungsstörung dahinter steht und da ploppt irgendein, etwas auf, was man als nicht ausgebildeter Psychologe in der Ordination nicht handeln kann, würde ich es nicht empfehlen. Und aus diesem EMDR heraus ist das Brainspotting entstanden. Und das Brainspotting hat die gleiche Idee dahinter, allerdings ist es hier so, dass die Therapeuten diesen Stift nehmen und ihn eigentlich recht ruhig lassen und einmal nach links gehen, fragen, wird es mehr, wird es weniger, wird das Gefühl leichter, wird das Gefühl viel schwerer oder, oder passiert irgendwas? Nach links gehen, nach oben gehen, nach unten gehen und da den Punkt suchen, wo es am schlimmsten ist sozusagen, beziehungsweise auch den Punkt suchen, wo es am leichtesten ist. Das heißt, im osteopathischen Sprachgebrauch wäre das in eine direkte oder in eine indirekte, Technik hineingehen und dort eben äh, frei assoziieren lassen, äh, sprechen, was auch immer. Und auf das dürf, dürften die Übungen aufbauen, die du jetzt beschrieben hast. Okay, danke. Per ich habe hab keinen Zugang gefunden. Ich also nur das machen die da, oder was soll das heißen? Aber das sind eher ähm, psychologische Techniken. Also aus der Partie ist es eher so, dass ich sage, oder dass ich finde, du hast ähm, Sympathikus in dem, äh, du, oder wie soll ich sagen, du hast in der Mitte einen Bereich, der ausgeglichen ist, dort, wo wir eigentlich hinwollen. Dann hast du drüber einen Bereich, der ist sympathisch und drunter einen Bereich, der ist parasympathisch, freezing. Und der mittlere Bereich wäre dieses Social Engagement, also dort, wo wir eigentlich hinwollen. Normalerweise in unserem Everyday Life sollten wir uns mit Wellenbewegungen irgendwo in diesem mittleren Bereich aufhalten. Ist der Patient eher drüber, das heißt eher in dem Sympathischen, werde ich versuchen, ihn wieder runterzukriegen in dieses Everyday Life, in dieses Social Engagement. Das heißt eher mit ruhigeren Techniken. Das heißt, das kann ein Kranio sein oder ähm, langsame rhythmische Bewegungen oder irgendwas in der Richtung. Oder ich finde, das auch, sind auch die Leute, die ganz gut tun würden mit Meditation zum Beispiel. Um, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie aber jetzt nicht drüber sind, sondern drunter sind, sprich eher in dem Freezing, heißt das, dass, sie, dass ich sie ebenfalls wieder zurückbringen möchte in diesen mittleren Bereich, aber jetzt nicht unbedingt mit mit Techniken, wo ich sie noch mehr runterhole, sondern dann würde ich sie eher sozusagen ein bisschen anstupsen. Das heißt, das wäre jetzt nicht unbedingt der Patient, wo ich sofort mit einer Kranio reingehen würde, sondern eher im Sinne von wieder ATGO oder irgendwas in der Richtung, wo da eine Bewegung reinkommt, etwas in Richtung ähm, bewegend, ja. Kann auch jemand in diesem polyvagalen System, also kann, ist ja eine Frage, aber eigentlich müsste das ja dann ergeben, wer, weil gestern die Mone eben war, ich zwar nicht ganz gehört, aber mh, wann es wäre zum Beispiel so eine, eine Schütter-Unterfunktion zum Beispiel hätte Mhm. Eine, die schon mit so Hypergeschichten abgeschlossen ist und wirklich nur mehr in den Hypo geht. Mhm. Und so jemand rein theoretisch dann auch den posteren Vagus stimulieren. Ähm... Dass der wirklich in so sein, eine Depression reingeht, weil ja, ja. das Hormonsystem eigentlich diese Ursache ist. Das würde dann eigentlich... Ja, ja. Ja, und da ist eben jetzt der Schnittpunkt zwischen Psyche und Physis und ja, genau. das etwas diffizile Hormonsystem. Aber ja, es kann auch sein, dass der in eine Depression reingeht und dann bist du wieder in, in diesem neurologischen System drinnen und Prinzipiell würde ich da auch eher anregend arbeiten, aber, pff, kommt, aber da muss ich wieder dann schauen, okay, also als Osteopath arbeite, arbeite ich an der Ursache, das heißt, ursächlich ja, ist da eher die Schilddrüse, schau mal eher die Schilddrüse ja. an, schau, ob ich da irgendwo äh, der obere thorax ein Problem habe, ob ich in der Nervenversorgung der Schilddrüse ein Problem habe, schauen wir die Spannungen von den Halsfaszien an und würde eher mal ja. in die Richtung gehen, bevor ich auf das vegetative Nervensystem gehe. Ja. Das heißt aber eigentlich auch, wenn irgendwer mit diesen Hirnnerven ein Leiden hat, zum Beispiel eine Trigeminus neuralgie man der so Gesichtsschmerzen hat und dieses so Social-Engagement Engage nicht mehr wirklich ausreizen kann, oder Probleme mit seinem Facialis, oder beim, beim Schluckakt, oder bei Kopfbewegungen mit HWS-Blockaden immer wieder und immer wieder und immer wieder, und dann verzweifelt durch, dass die auch diesen posteren Vagus überdominant werden lassen oder zuerst den Sympathikus eigentlich. Warum? Also Gedankenspiele. Ja, ist also der Typ hat das, also ich habe das so herausgelesen, dass, dass für eine, ein, ein Social Engagement nicht nur der vordere Vagus wichtig ist, sondern auch diese anderen begleitenden Fasern wie, also nicht begleitenden Fasern, diese eigenen Hirnnerven. Wie zum Beispiel der Fatiales, weil der ja für Social Engagement wichtig ist, weil man ja sofort jemanden im Gesicht ablesen okay. kann, dann geht. wenn man dann als, als, als kommunikativer, ähm, liebender Mensch zum Beispiel auf den sofort hingeht und den herausholen kann aus dieser Situation, weil man merkt, es geht ihm schlecht und es kommt dann wer und sagt, hey, selber was Unternehmer, bla bla bla, weil das wirkt ja dann eigentlich. Das sind verschiedene toll. Sachen, die man ja. kurz auseinander trennen müssen. Nummer eins. Ähm, wer hat alle wenn, wenn du immer von den Hirnnerven sprichst, muss man glaube ich mal kurz unterscheiden, welche Hirnnerven haben, okay. haben wirklich jetzt parasympathische Fasern und wir haben bis jetzt immer nur von zwei Anteilen vom Vagus gesprochen, nämlich von den efferenten Teilen vom Vagus, mhm. aber es gibt auch afferente Teile vom Vagus. Und wenn das wir von den an, genau, jetzt müssen wir einmal das Ganze nur kurz ein übergeordnetes System machen. Ich habe den. Genau, so ja. nochmal. Na, nein, das, das war eines, eh das. das hast du vorher eh schon gesagt, im vorderen Teil. Okay, ich habe pa hab den Parasympathikus. Und der Parasympathikus hat jetzt zwei Anteile. Ich habe einen kranialen Anteil und ich habe einen äh, pelvinen Anteil oder einen sakralen Anteil. Okay. Und bei dem kranialen Anteil habe ich jetzt meine vier Hirnnerven, die eben auch parasympathischen Fasern haben. Das ist der Dreier, der Oculomotorius, das ist ähm, der Facialis, das ist der Glossopharyngeus und das ist der Vagus. Er spricht immer nur vom Vagus, aber per se geht es da prinzipiell über, um den Parasympathikus eigentlich. Und um über die parasympathischen Fasern. Mhm. Gut. Und dann Nummer eins, also wenn wir über die, die ähm, die Hirnnerven sprechen. Und du hast vorher gesagt, der Fatialis und der ja, Trigeminus. Genau, so der Fatialis, genau, und der Trigeminus zum Beispiel mit der Gesichtssensibilität ist ja wahrscheinlich auch glaube, Genau, die hat aber keine Basis Du musst also, dir aber unterscheiden. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Und waren, solange wir es nicht unterscheiden, wir es nicht, kann man es nicht wirklich aufsprageln. Und wenn mhm. Sie nicht aufgespragelt sind, dann wird es nicht klar. Mhm. Okay, gut. Und jetzt kommt nämlich nicht nur Sympathikus, Parasympathikus, Afferent, Efferent, sondern jetzt kommt noch eine weitere Komponente hinzu, und das ist die Interozeption. Und die ja, genau. Interozeption ja, genau, die Interozeption rennt jetzt über den Trigeminus. Ja, genau. ähm, und die Interozeption sagt meinem Hirn aus, ob ich lache, ob ich weine, ob was auch immer. Also es ist die Rückmeldung über mein eigenes Gesicht ja. und verstärkt mir meine eigenen Emotionen. Das heißt, Emotionen werden nicht nur im Kopf generiert, sondern sie werden auch im Körper generiert, entweder über Bauchgefühl, sprich über die Peripherie oder auch über die Mimik. Diese interozeptiven Phasen, die mir eben jetzt die Stellung meines Gesichts, meine äh, Musculus Rhesoris und so weiter abnehmen, geben Rückmeldung an das Hirn und das Hirn detektiert mir jetzt, Ah, dem geht's gut oder dem geht's nicht gut oder der lacht oder der ist traurig oder was auch immer. Und diese Polyvergal. Hm? Das habe ich. Das Wort hat man gehört. <lacht> die Introzeption, oder was? Ja, weil ich nicht gewusst habe, was da drin geht. Weil er ja doch indirekt ein Teil, zu indirekt Fasern zum, zum Ganglion hat, weil man mir vielleicht, das hat, dass das das ist, aber die Introzeption ist viel kleiner. Mhm. Genau, es geht, genau, es geht nur um die Introzeption. Und die ja, Introzeption okay. ist, ist in Wirklichkeit der afferente Schenkel. Ja. Und Sympathikus und Parasympathikus sind der efferente Schenkel von einem System. Mhm. Das ist auch zum Beispiel was, wenn ja. wir als Ostebaten arbeiten und wurscht wo im Körper wir arbeiten, und wenn wir das Gewebe verändern, verändern wir die Interozeption. Und mhm. über diese Veränderung der Interozeption, den afferenten Schenkel verändern, verändern wir auch den efferenten Schenkel. Das heißt, wir verändern durch die genau durch ja. Das Arbeiten an der Peripherie verändern wir auch ähm, das vegetative Nervensystem oder das Output vom vegetativen Nervensystem. Okay. Und eins noch, was du vorher auch noch gesagt hast, von wegen ähm, diese Empathiesachen und so weiter, das rennt auch über die Interozeption. Weil, wenn ich jemanden anschaue und ich bin ein normaler, nicht psychotischer Mensch oder nicht mit, ohne antisoziale Persönlichkeitsstörung, dann ist es immer so, dass wir in einem ganz, ganz kleinen Bereich, ohne dass es uns selber oder jemand anderen auffällt, zumindest nicht äh, bewusst auffällt, dass wir die ähm, Mimik des anderen etwas nachahmen. Dieses Nachahmen wieder durch Interozeption an unser Hirn melden und unser Hirn uns dann sagt, ah, traurig oder ah, lustig oder was auch immer und dadurch, dadurch ich das in mir fühle, in meinem Gesicht fühle, weiß ich, wie es dem anderen geht und da kommen wir jetzt in den Bereich der Spiegelneurone rein. Okay. Okay. Ich würde gerne kurz oh. was einwerfen, und cool, ja. zwar die, äh, die Bemerkung, dass wir sehr viel über Hirnnerven sprechen und sehr viel über das autonome Nervensystem und über ein Funktionieren auf einer sehr tiefen, basalen Ebene. Und es ist super, dass wir da mehr und mehr darüber verstehen und dass das dass, dass viel erklärt. Aber wenn es um Emotionen geht und wenn es um Social Engagement geht, dann ist es ganz wichtig, was auch die höheren Zentren in unserem Hirn tun. Und das vergessen wir oft, oft dabei und versuchen das zu reduzieren auf Vagus oder Sympathicus. Äh, aber in Wirklichkeit ist sehr vieles, sehr viel komplexer. Stimmt, und da kommt hm. dann auch das limbische System dazu. Genau. Aber das wäre ja so ein das Stück dazwischen und zwischen, zwischen dem, dem Hirnstamm und dem und dem Cortex oben. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, diese Dinge wirklich aufzusprageln, damit man sie am Schluss die Einzelkomponenten hat, dann versteht man es leichter. Und das wollte nur kurz. Ja. Und äh, Judith, ich weiß nicht, ob bei Artisten die Interrezeption fehlt. Das kann ich nicht sagen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Die Birgit hat vorher geschrieben, sie hat ein, zwei Fragen. Ist da noch was übrig, Birgit? Nein, die hätte eigentlich eh, Das waren eh schon die Fragen, die, die Diana beantwortet hat. Ich habe mir gedacht, an der Stelle kann man nochmal Werbung für die TGO machen, weil, also, weil wir sozusagen mit der TGO, im Prinzip nochmal zurück zur Polyvagal-Geschichte ganz kurz, eigentlich beide, also beide Möglichkeiten ansprechen können, nämlich wann wer im Freeze ist, wen sozusagen wieder, ähm, also im Grunde wen zu beruhigen, wen runterzuholen und genauso auch stimulierend zu arbeiten mit schnelleren rhythmischen Techniken. Mhm. Und mit langsameren Techniken eher ebenso wie die Granion und die Interzeption zu verstärken. Das, mal auch das wollte ich nur kurz sagen, mhm. was die Jana dazu geführt hat. Mhm. Ich freue mich schon auf den Mai-Kurs. Da haben wir jetzt ja die TGO, Seitlage und Bachlage. Ja, schauen wir mal, wenn es wahr ist, dass wir im Mai einen Kurs haben. Schauen wir mal. Ja, <lacht> Im Moment so, es könnte man nach Ostern wieder anfangen. Ja, super Strategie, Raimund. Perfekt. Ja. Wir müssen auf irgendeiner Basis ja. planen ja. Und das ist einmal jetzt unsere Basis und wenn wir, wenn wir was anderes erfahren, werden wir weiter schieben und weiter tüfteln. Ich komme gerne komm gern Soweit wir wissen, ist die WSO im Moment ich virusfrei. Gut, gibt es noch was zum Thema äh, Polyvagal-Theorie oder Vagus oder Social Engagement? Spiegelneuronen ist schon wieder ein ganz eigenes Kapitel, glaube ich. Ja, ja, ich wollte jetzt auch nicht überstrapazieren. <lacht> ich gut. bin voll zufrieden. Danke. Danke fein, gerne. Fein. Gerne. Ein Privatissimum. Anatomie und Physiologie <lacht> des autonomen Nervensystems. Gut. Wenn das Thema erschöpft ist, dann würde ich gerne euch noch fragen um, um Feedback zu unseren, äh, zu unseren Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Die erste Frage ist, die, äh, gibt es irgendwelche Themen, Aha, die, die Regina, du fragst du um meinen Literaturtipp für die Polyvagaltheorie oder du hast einen Literaturtipp? Ich habe hab einen. Mhm, bitte. Das heißt, das ist von Deptana und das heißt die Polyvagaltheorie in der Therapie. Und das ist sehr, sind sehr praktische Übungen, einerseits zur Selbsterfahrung, aber man kann es durchaus mit Patienten anwenden. Könntest du den Autor noch tippen, damit wir die richtige Schreibweise ja. haben? Bitte, super. Das, das Buch von Porges selber, das ist mehr so ein Zusamm, eine Sammlung von verschiedenen Artikeln. Als Buch finde ich es jetzt nicht so super. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir anschauen. Danke. Ja. Die Frage, Danke. was beim Kiffen im Gehirn passiert, ist sehr interessant. Da gibt es sehr viel Literatur über veränderte Bewusstseinszustände. Aber was für uns vielleicht relevant ist, ist ein Artikel von McPartland, der über, über Cannabioid-Rezeptoren im Hirn geschrieben hat und wie er meint, dass wir mit Osteopathie diese Rezeptoren beeinflussen können. Ich muss da mal schauen, ob du den Artikel kriegst. Jetzt abgesehen vom Kiffen ist das für Osteopathen vielleicht auch relevant. <lacht> Über Neurologie weiß ich gar nicht so viel. Diana, kennst du das Kennst du da Studien? Ähm, in Richtung, Richtung Polyvagaltheorie, irgendwie. Jetzt, ja, wir sind schon beim Thema Kiffen ja. angelangt. Also, die letzten Abende sind wir immer beim Alkohol gelandet am Ende der, der Stunde und heute kommen wir zum Thema Kiffen irgendwie. Nein, tut leid. Wer sehr früh, ein Autor, der sehr früh über Bewusstseinszustände und, alt und veränderte Bewusstseinszustände geschrieben und geforscht hat, ist der Charles Tart. Äh, aber ich glaube nicht, dass der, das, das ist eher 30, 40 Jahre her, was er in dem Bereich gemacht hat. Damals gab es noch nicht so diese Neuroscience in dem Ausmaß wie heute. Aber es ist eine interessante Frage. Ihr könnt ruhig ein Mikro einschalten und ah, Feedback. Danke, Birgit. Gibt es irgendwas, was, was man noch besser machen könnte? Irgendwelche Themen, die ihr euch wünscht? Irgendwelche Leute, die wir ansprechen könnten und einladen könnten für die nächsten Wochen? Also. Ich wollte dazu nur sagen, ich habe es total mhm. toll gefunden mit Bruno, weil gerade in dieser Zeit, wo wir eigentlich alle so Social Distancing machen und uns aber trotzdem irgendwie über weite Strecken hinweg mit Menschen vernetzen, da hat das, finde ich, besonders was, wenn man jetzt mhm. aus einem anderen Land irgendwie einen mhm. Osteopathen hört. Und... Also, ich habe das irgendwie auch von dem Aspekt her irgendwie sehr gut gefunden, abgesehen von dem, mhm. dass mir der Bruno überhaupt auch viel rüberbracht hat, finde für, ne für nächste Woche habe ich den Michael Holland aus Sydney vor. Da werden wir die Zeit, die Tageszeit ein bisschen verschieben, aber äh, das ist noch weiter weg dann. Sehr weit weg, ja. Ja. Wir werden versuchen, ob wir Verbindung kriegen. Noch Vorschläge, noch Dinge, die man besser machen könnte, anders machen könnte? Michi Bieberschick habe ich hier schon als möglichen Gast stehen. Meine letzte Frage an euch zu dem Thema. Ich hatte schon eine Umfrage vorbereitet, aber die ist jetzt wieder weg. Ich probiere es noch einmal. Also ich bin nicht mehr, ich bin, Diana, ich nehme dir den Präsentator wieder weg. Was? so Und jetzt zeige ich euch meine Umfrage. Die Frage ist, äh, wollt ihr, was, was findet ihr als bessere Zeit für, für den Beginn? Wir haben jetzt immer um 5 angefangen, wenn wir es doch damit wieder als haben und das ist bevor man die Kinder abfüttert und ins Bett bringt. Äh, einige Leute aus Deutschland haben gebeten, ob wir das nach hinten verschieben können. Könntet ihr kurz hier versuchen? Seht ihr die Umfrage? Ich sehe es nicht. Die ich ausgeklappt habe. Vielleicht, vielleicht ist sie schon abgeschlossen. Nicht. Ich probiere eine neue. Ich, ich probiere eine neue. Ah. Okay, schaut. Ich sehe es. Ich kann nur Umfrageergebnisse veröffentlichen. So, machen wir eine neue. Die ganze Sache ist natürlich auch für uns eine wunderbare Gelegenheit, da Systeme zu entwickeln und zu lernen, wie diese Systeme funktionieren. Also jetzt seht ihr offensichtlich was und könnt euch aussuchen, ob um 17 oder um 18 Uhr. Super. Bitte nicht halb Okay, <lacht> gut, also wir wissen es nicht, wir werden es uns überlegen. Inzwischen haben die, die Deutschen, die vorige Woche noch gearbeitet haben, ja glaube ich auch schon Ausgangssperren und eh schon früher Zeit. Wir werden, das, wir werden das überlegen. Wir haben einiges schon am Programm, unter anderem auch die Regina Novi, die eh heute auch da ist für, für Dienstag. Und wir werden euch ähm, morgen wahrscheinlich ein fertiges Programm für die nächste Woche ausschicken und werden vielleicht wieder, was sagt ihr, vielleicht noch, eine kurze, noch ein kurzes Statement zu diesem kleinen Format, wo man auch was sagen kann. Ist, es, ist das interessant, sollen wir das wieder machen, obwohl dann nur 13 Leute kommen und nicht 60 oder 100? Was sagt ihr obwohl man keine Folien dann hat, weil das Thema eher improvisiert ist. Auch ein gutes Format. Also ich finde das gut, weil ich bin, ich habe mich auf, auf das Seite gefreut. Okay. Schon. Ich habe kurz ein bisschen ein Input zurück. Und ja, also... Ich kann nur sein. Mhm. Der bis, bis zu 40 Leute das aushalten und wir werden nächste Woche von der, wir kriegen nächste Woche eine Erweiterung unseres Internetanschlusses, dann sollte noch mehr möglich sein. Gut. Ja, wir kriegen, wenn ihr schaut, schaut dass ihr ein, ein Headset habt für die nächsten Male und das, das, das funktioniert, das ist oft ein Problem. Und wir müssen nicht schauen, dass die Diana immer dabei ist, wenn es um anatomische Fragen geht. Diana, schaut's aus? Bist schon für ja, nächste Woche. Ich, ich bin relativ viel zuhause derzeit, also es könnte die Zeit haben. <lacht> gut, gut. Super. Noch irgendwas, das irgendwer sagen will? In Oberösterreich gibt es volles Gute-Bier, Freistädter-Biozwickel -Bier zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und die Frage ist nur, wie kriegen wir das über eine Online-Schaltung nach Wien? <lacht> das war sehr Aber ich habe es ganz getrunken. Okay. Wo? In, in Oberösterreich oder da wo? In Oberösterreich bin ich gerade. Okay. Mhm. Aber danke für dieses, diese, diese Plattform. Ich finde das gut. Fein. Danke für deinen Beitrag heute und für, für, das, für das Thema. Ja, gerne. Wir haben das wir sind da super. Und danke, Diana. Das Thema Spiritualität in der Osteopathie, das, das, das heben wir uns auf, das ist ganz spannend. Ah, von, wer, hat das, wer hat das vorgeschlagen? Das die hat die Prinz Stefanie gemacht. Ja, die ist niemand da. Nein. Vielleicht hätte sie auch eine Idee für einen Gesprächspartner gehabt. Ich muss überlegen, wenn man, da, wenn man da einladen könnte. Gut, gut, gut. Noch irgendwas von irgendwen von euch? Passt. Dann danke fürs Kommen. Schönen danke. Abend noch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns demnächst an einem Tag. Und hoffentlich bald wieder auch live und ohne Social Distancing. <lacht> danke Danke, danke, danke. danke sehr, Papa. Okay, okay.